Wir haben auf der Karte markiert, äh, eine, ein Punkt namens lz Pro. der findet sich auf Koordinate, der ja, sieht klar ah, okay. Alles klar. So äh, fliegt er hin, so jetzt kurz ab, jetzt geht die und äh, dann fliegt er weg und guckt nochmal mit den charly kommt dann nach. Alles klar, fangen wir mal ja? Okay. So, Alpha ist komplett drauf, dann fliegen wir los. Birdlifting. Wir sind unten gelaufen. Wir ja. äh, äh, äh, äh, haben recht viel Gegenwehr bekommen. Ja. So, erzähl ich erzählen mal ganz kurz. Ähm, die, ah nee, mach das für die Karte auf. Wir haben in der Karte einen Marker mit äh, der heißt Ziel. Genau. Ja. Das ist ein großer Körperraum. Ähm. Dort die Kollegen von Team Charlie ein ganz geheimes Gerät. Das darf ich nicht wissen, was es ist, aber naja, ist halt so. Äh, das ist es halt. Wir, wie gesagt, landen jetzt erstmal eine LG und äh, sichern die und dann gucken wir mal weiter. Check. Alles klar. Und wie jetzt weiß, also laut Aufklärungsdaten haben wir da einige äh, ja... Audiokontakte bereits gehabt, da sollen wir irgendwelche Fahrzeuge wir auf jeden Fall sein. Okay, gut. Wer hat denn die Audiokontakte aufgenommen? Vielleicht Deine Mutter. Mutter. Deine Mutter. <lacht> <lacht> stimmt, die muss immer alles wissen, was in der Nachbarschaft abgeht. Das würde mich nicht wundern. <lacht> das war ich bei meiner auch. Und die Hüberin, die ist da mit einem Affenzahn durch die Ortschaft. Kannst du das glauben? Die ist locker 65 gefahren, ist die. Dabei darf man auch bloß 50. Ah, die Leute reden und da kann solange die Leute reden, haben wir die Böses im Sehen. Wie ist das, Chef? Wir, nur, wir jetzt unsere immer Info-Zeck Was dürfen wir? Dürfen wir jetzt auch laut, weil eine, eine, eine Suppressed Autogun ist nur eine halbe Autogun. Nein, <lacht> äh, sonst nicht, weil es ist ein komplett ja. neues Gebiet. Äh, Aktuell hat keiner das noch so bewegt zu sein. Zu Ihrer Linken sehen Sie die verlassene Radarstellung von. keine Ahnung was. Ja. Schön. Von hier. Von <lacht> hier. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah, Handystrahlung. Was hätte ich gerade? Also ich mache mir mehr so, dass die jetzt mit offenen Türen. Ja, Leute, 30 keine Ahnung. zwischen <lacht> Minute 30 Sekunden, die Chat Ah, schöne Elsie. Soweit keine Werbekontakte. Osten Westen. Nordwest Land Südwestlich Nordost Also für die Einheiten die auf dem Feld sind bitte zu den Bäumen äh, Richtung Osten zurückziehen Also wir warten jetzt auf die Kollegen, bis die hier sind. Danke ja, aufpassen. Alle mal herhören. Wir machen wieder zwei Reihen verzieht äh, in Charlie. Wir machen das so. Rot läuft links in einer Reihe, rechts daneben in einer Reihe blau. Richtung Südost. Marsch. Okay. Gut, dann geht die Check. Uh, BIRD von JTEC. Okay. BIRD hört. Bitte, mal Zielgebiet, Orbiten, Uhrzeige sind mir egal. Akanto, kannst du noch mal erklären, was genau geräumt werden muss, Es gibt dort in dem Gebiet zwei Mineingänge, die sollen wir finden und zerstören. Wir haben Sprengstoff bei bei uns im Team, das machen wir dann, wir müssen die nur finden und auf dem Weg dahin nicht sterben oder wieder gefangen genommen werden. dann suchen wir noch ein Gerät, da ist leider nicht viel zu sagen, außer dass ihr wissen, wie es aussieht. Das müssen wir mit dem Heli raus. Alles klar. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich diese Mineneingänge dann tatsächlich am Ort Ein- und Ausgang jeweils sind, ne? Ne, ich denke ja, Mineneingang. Also, keine genau. Ahnung. <lacht> BIRD von JTech BIRD hört? BIRD, Aufklärungsauftrag. Wir suchen zwei Mineneingänge. Schaut mal, ob ihr sie von oben ausmachen könnt. Wenn sich auf der Seite die Eingänge befinden. Bird-Frage, so verstanden? Komm. Okay. Ja, wir gucken nach Mineneingängen. So verstanden. Okay. So korrekt, Ende. Weiter. Ja, hinter der Kurve ist direkt die Ortschaft. Wir gehen jetzt hier links ein bisschen in, die, äh, in den Wald rein und gucken uns bald erstmal uns die Lage an und den Berg da oben. Also Richtung Südost weiter hier, Richtung Osten. Und bleibt dran. Da stehen Leute rum und Bunker mhm. Hier sprechen sollten wir schon lange Richtig Ja Da könnt ihr natürlich zurück schießen Da soll der PKM Bunker auf dem Straßenende sein oder an der Kurve, also wird relativ schwer Ja, da gehen wir weiter in den Berg hoch und dann haben wir eine bessere Sicht So, wir werden gleich komplett mit allen Einheiten eine lange Feuerlinie machen. Also in der Waagerechten. Rot ist links, blau ist rechts. Bleiben wir auf Fächer nach links weiter. So, wir werden uns da versuchen langsam kurz bewegen. Wir bleiben auf einer Höhe. Rot steht, würde ich sagen, ich bin äußerster Mann. Ja. Äh, rot steht, blau steht, okay, langsam vor Rot. Bei stationärer Stellung einmal Bescheid. Bird von JTEC. Bird hört? Bird Information, Infanterie rückt jetzt in breiter Schützenreihe von Nordost nach Südwest auf Ortschaft vor. So verstanden. Gehen. rechte der Kreuzung. 1,75. Okay, Truppe halt. Äh, kannst du da ähm, Kann JTK da den Bird drauf schicken? Oder haben wir da irgendwelche äh, Stellungen in der Nähe? JTEC hat gerade keine Sicht auf irgendwas, weil ich direkt vor einer Tanne stehe. Dann kommt ihr zu mir rüber, auf meiner Posi hast du genaue Sicht auf die Stellung. Der ja, Restliche Trupp Deckung suchen und warten. So, 175 von dieser Posi, 175 laufen die aus. Bernie? Ja? Was Komm, suche ich? ich eine hast du? auf der Straße, 175. Check, siehst Du genau drauf. sehr gut. Ist da was drin? War gerade ich habe glaube ich rausgeschossen, aber wir sollten uns komplett ausschalten, weil wir sonst wieder auf den Arsch kriegen, wenn das Ding wieder kümmert wird. Ja, sehe Na, es. Schauen mal ob ich da was drauf kriege. Bird von JTEC. Bird hört. Bereit machen für Spotting auf gelbem Rauch an der Straße die im Nordosten der Ortschaft entlang geht. Okay. Straße Nordosten, Spotting. Äh, Bernie, wir haben wäre ja wahrscheinlich eine ZSU drin. Kurz warten. Spot? Gelber Rauch, unpräzise, südlich, Korrektur westlich von gelbem Rauch, Sandsackstellung auf Straße unter Feuer ja. nehmen. 1, 2 Hydras. So verstanden. Bunker auf Straße vernichten. Okay. Warten wir ganz kurz Ready? Äh, ja Abbruch, Abbruch, Wir haben wahrscheinlich hier auf Seite im Wald äh, Cancel, cancel, abort, abort Abort Was wolltest du? Wir haben wahrscheinlich eine Flugabwehrstellung äh, Auf der linken Seite, also hier im Waldbereich Wenn wir jetzt hier weiter gerade ausgehen würden, links Okay Bird weiß, wir vermuten Flugabwehrstellung äh, wir östlich Flugabwehr von gelbem Rauch Daher Abort Medic, Medic down, Medic down, down. Okay. Wir haben hier Feinde, Feinde no Osten, Feinde Osten. Hat der Medic gerade gefunkt, dass der Medic down ist? Ja, ich war down, Bernie. ich war down. Okay, blau, wir gehen ein bisschen Richtung Osten über den Hügel. Üb Benny, bist du noch da? Medic ist hier oben Richtung Nordosthang hoch. Benny, Benny, Frage, Frage Status. Status. Wer sieht ja, den also Chef? So. Wer weiß, wo der Chef liegt? Achso. Ablegen, ablegen. Wer führt Team Blau? Mach ich. Blau, Vorrücken Richtung Süden, dort ja. auf Straße Sandsackstellung. Dort bitte Sicht aufbauen, eventuell bekämpfen. Rot kümmert sich um lied abbrechen, abbrechen. Verstanden, Okay Leute, wir, wir gehen direkt Süden, Ein bisschen auffächern, sonst Wolke. Los geht's. Hallo. Schön. Rot, Rundumsicherung um den Verletzten. Ich nehme Süd. Ich bin wieder da. Nehme ich einmal ganz kurz zu. Ja. So, Lead ist zurück. Äh, Blau, ihr macht weiter mit eurem Auftrag. Rot wird sich gleich im Süden um die Abwehrstellung kümmern, die Flugabwehr. Benny, Ja. wird die Gelegenheit mich gerade nähen, ich decke weiter in deine Richtung. Ja klar. Danke dir. Ich danke. Ja, ne? So, Team Rot, äh, wir gehen jetzt weiter Richtung Südost. Team Rot, alle mit? Copy. Rot läuft. Wir suchen jetzt in Richtung, Richtung Südost eine Flugabwehrstellung. Wir hatten Richtung Osten, bei Von woher kam der Hinweis auf diese Flugabwehrstellung? Team Charlie, Aufklärungsdaten. Check. Müsste sich in etwa noch 200 Meter vor im Wald. Kann die Team Charlie vielleicht grob auf die Karte einzeichnen? Äh, Charlie, verstanden. Gehen wir dann da gemeinsam hin oder soll dann Charlie da loseiern? eiern? Ja, Team äh, Brot macht es erstmal jetzt. Wir sind jetzt alle schon in die Richtung unterwegs. Okay. Ich glaube, dann zuerst die Gebäude ran. Also für die, die jetzt auf die Karte, wissen wollten. Das müsste sich in reichen von dem Marker sein. Also wahrscheinlich ein bisschen rechts davon. Wir sind also nicht weit entfernt äh, Blau bitte alle auf das erste kleine Gebäude auf Bein Kontakt Ja, ich habe auch 140 was, 145. Rot sind alle Ich höre Flakfeuer, wahrscheinlich Vierling aus Nord-Nord-Ost. 035. Alles klar, rot, dann kommt er Richtung Nord-Nord-Ost. Bird von JTEC. Bird, Hört. Bird Informationen haben Audio auf vermutlich feeling und Sicht auf einen Hesco-Bunker. So verstanden. Macht Bird, Information, grüner Rauch steigt auf, grüner Rauch eigene Position Hesco Barrier, nord nordöstlich davon Müsst ihr nicht unbedingt scouten, könnte zu gefährlich sein, aber nur falls ihr einen Überblick wollt So verstanden, grüner Rauch friendly, Rest fein Wir ohne Puls hier Oh, fuck's Mir gehts relativ Mach gut kein Puls. Ich lasse gerade noch Blut einlaufen und dann geht es gut runtergeben, der Schaffst Zeit du. Okay. okay. Chef, soll ich zum Blau? Benni? Oh. Ja. Äh, Frage, soll ich zu blauen? Ja, was möchtest du? Blau hat durchgeben, dass sie einen Hole Puls haben. Gleich haben sie runtergeben. Ja, unbedingt, die Abwehrstellung wurde auch jetzt mit jetzigen Uhrzeit äh, aufgeschaltet. OPZ von Alpha haben das mit Flugabwehrstellung Nahbereich Ziel ausgeschaltet. So verstanden, danke schön. Damit ist die Zone wieder E-frei. j von Burg kommt. Blau, tag hört. Blau, ja, ich habe Tarsenetz markiert, markiert das in der Zielung, ganz im Norden. Kannst du da mal drauf das ein so, verstanden Negativ, weil wir gerade noch woanders sind, aber Information für euch jetzt, äh, Flugabwehrgefahr gebannt, wurde bekämpft. Könnt wieder orbiten ums Ziel. Wunderbar, vielen Dank. Wo ist der passiert? Benny, Frage: Ist die AA so, dass sie wieder bemannt werden könnte, oder ist sie gesprengt? Ja. Benny? Ja. Benny? Ja. Chef, hörst du mich? Positiv. Frage: Ist die Flugabwehr komplett ausgeschaltet, dass sie nicht mehr wiederbemannt werden könnte, oder könnte sie wiederbemannt werden? Die ist komplett, komplett, komplett ausgeschaltet. Check. Welchen roten habe ich denn da vor mir? In Stefan. Oh, äh, Wo sind die anderen? Nicht? Ich hab sie irgendwie verloren. Ja, ah, die sind schon vor uns. Gewartet, genau. Wir okay, ja, ja, danke. Ich sehe sie. Ich Sicht auf Tarnnetz, aber sehe keine Details, weil ich nur das obere Netz sehe. Also für alle, die hier unten sind, wir haben Schützen irgendwo auf Nordwest auf dem Dach, da wo die großen Tanker sind, drauf. Ich würde weiter wieder Süden sichern, wenn Gewehre Richtung Nordwest schauen. Ja, wir machen Team Blau wird äh, komplett Richtung Süden sichern. Äh, Team Rot wird den, äh, die Area erstmal hier klären in Richtung Norden, dass wir den Bereich jetzt im haben. Sind denn alles weit versorgt? Der JTAC könnte noch Versorgung brauchen und Blut. Wo ist der JTAC? Ja. Hier neben dir, direkt hier. Immer dem Geräusch nach. Komm, komm, komm, komm, komm. Wir haben möglicherweise einen gefunden. Südzeit-östlich Mann, Mann, hätte ich hätte schon Blut wieder reingehen lassen JTAC von WorldCom JTAC hört Auf dem Gebäude, wo die zwei kleinen Schornsteine davor sind, haben wir noch einen Kontakt okay, Rot geht weiter ein Stückchen Richtung Frage westlich von Marker Tarnnetz, kommen! Blau, meine ich, sorry, blau. Nördlich davon. Sorry. Noch kein Marker gesetzt, richtig, kommen! Ne, müsste eigentlich schon gesetzt sein. Blau? Negativ, kein Marker nördlich von Tarnnetz, nur westlich davon. Jetek ist wieder fit. Gut, wir gehen weiter. Ja, das ist genau das Gebäude. So, Mono und Stefan, ihr seid dran, ja? Direkt bei den zwei rostigen Schornsteinen ist einer auf dem Dach oben. Dort, wo die ganzen silbernen Schornsteine auch noch sind. Das wurde aber nur vom Heli gemeldet, ich selber habe da Der keine Sicht down. drauf. Der ist down, sehen, liegen Der ist Bird von ja. Bird hört. Ihr weiter Richtung Süd Bitte einmal überprüfen, nee, ob der Kontakt mittlerweile Stück tot ist, der der zuletzt von euch ja, gemeldet ist das wurde. Das kommen. Noch sichern? So verstanden, wir checken. Kontakt wurde ausgeschaltet. Bernie bitte auch. Besten Dank. Bernie bitte auch was? An die große Halle. Bernie? Ja, ich bin noch hier. Ja, drüber. Ach so. Ja, ja, da was? sag doch was. So, und so du könntest schon mal in die Halle gehen. Geht dann hinter dir. Ja, und mach Zugriff. Na, gehst ja. du rein, du. Ich sehe keinen, ich glaube ich sehe Friendlies, ja. ja. Alpha, Jo, PZ, kommen. Ja. Äh, wir haben gerade auf den Pläne geschaut, es gibt nur einen Mineneingang, der relevant ist. Ich wiederhole einen, einen der mit Gleise angebunden ist, Komm. Ja, ist verstanden. Äh, in welchem Bereich des Gefahrens befindet er sich? Bird von JTEC. Also, wenn wir einen und einen Bird, Frage: haben, Habt ihr schon Teil. Gleise gesehen? Der, der Mineneingang soll einen Gleiszugang haben. Zwei kommen. Schornsteine befinden sich in der Nähe. Wir schauen uns das nochmal an. Ja, alles klar. Blau, genau habt ihr das mit? Zusatzinformation: soll ungefähr in dem Bereich auch sein, wo die zwei Systeme Schornsteine, die du zur Beschreibung benutzt hast, ähm, sind. Ich vermute, dort gehen die Gleise dann los. Pilotenausfall gerade. So, die wir gehen jetzt raus in Richtung Südosten. No, wir hovern. Na, so verstanden. Aber ich kann hier ein bisschen gucken. Viel Spaß, nicht abstürzen. Nee, nee. Machst du ganz toll, sieht super aus. Ah, danke, danke. Benny. Yes. Blau und Lied. Das äh, Ding da vorne eventuell, ist das nicht das? Negativ. Das ist ein Mineneingang, das weiße mit dem Bretterzaun obendrauf, ja. Das ist so äh, ein relevantes Nogen, deswegen geht es weiter. Unser Heli hatte gerade einen auf vom Pilot. Ja, der Co-Pilot hat es gemeldet, konnten aber scheinbar nicht in der Luft halten. Äh, Blau an die Frage, sollen wir Südosten über den Berg gehen? Frage das hier ist der Mineneingang, hier ist er doch. Also, die alle einhalten. Es gibt hier in diesem Ort zwei Mineneingänge, davor gibt es eine Relevanz und der Relevanz wurde markiert auf Karte mit vorhin wichtig. Das heißt, wir lassen diesen jetzt ein außen vor. Und Blau, muss die Rücken Verstanden. Friendly ist voraus Stefan äh, Der Mineingang ist jetzt gesichert, kann äh, mit Sprengstoff versehen werden Bernhard. Ja. Das ist der Chef, oder? Team Blau, jeder, der nicht Sprengladung anbringt, sichert entlang dieser Teerstraße, teilt euch 50-50 auf, selbstständig. Team Rot, ihr deckt dementsprechend dann die Richtungen Südwest und Nordost. So, Führung ist wieder da, es gab wohl ein Verbindungsproblem. 50, 50 So, dadurch, dass Heli leider ist wie es ist, sprengt das Ding und das und die Mission ist geschafft. Kim Charlie, ihr macht das. irgendwelche Leute in Deckung gerannt und wollen sich die Explosion anschauen. Ich glaube, ihr versteht noch nicht, was ich da gelegt habe, ne? Ich rede nicht von diesem kleinen lustigen C4. Okay, wo ist denn dein Standort? Ja, ich laufe hier gerade noch relativ offen rum und schaue mir an, wie alle so richtig drauf gaffen wollen, aber ja, ähm, das wird witzig, Leute. Alles klar, also ich befinde ich im Südosten am Rand. Sammle am besten Raum. alle auf einen Klos und nimm alle mit. Ich befinde mich am Südosten, am am Rand des Compounds, bin am weitesten von allen entfernt. Bitte Richtung Südosten, zu mir kommen alle. Nochmal. Wenn es jetzt keiner Atombombe ist, der da hochgeht, bin ich enttäuscht. Ja, <lacht> genau, und jetzt nur so ein Knallfrosch. <lacht> das wäre jetzt awesome. <lacht> so, pff, so ein kleiner Eichhörnchenpurz. <lacht> Das nennt man Marketing! Richtig sein Produkt groß verkaufen! So, Mono sicher genug? Ja, das passt so. Dann bitte spreng! zurück! Ja.